Grüezi und Grüß Gott aus dem WifiMaku Studio. Sie sind hier bei WifiMaku Update und heute haben wir eine ganz interessante Gesprächspartnerin hier bei uns. Und zwar ist das Maya Reinshagen, CEO der Majoris AG, schon seit vielen, vielen Jahren, viel über zehn Jahre im E-Mail Marketing tätig und sie wird heute einige meiner Fragen beantworten. Liebe Maja, du hast äh, freundlicherweise dein ganzes Wissen über E-Mail-Marketing auf Wichimaku in einem, in einem neuen Kapitel eingestellt. Das ist wirklich bemerkenswert. Darf ich noch fragen, weshalb teilst du dein ganzes Expertenwissen mit der Allgemeinheit? Nun, ähm, jeder kennt E-Mail, jeder hat E-Mail, jeder arbeitet tagtäglich damit. Und trotzdem ist das Wissen, wenn es um die professionelle Kommunikation per E-Mail geht, meist erschreckend gering. Und wir stellen immer wieder fest im Umgang mit Kunden oder auch im Umgang mit Studenten, dass viel Halbwissen vorherrscht und gewisse Gedanken einfach auch nicht gemacht werden im, Zusammen im Zusammenhang mit der E-Mail-Kommunikation. Damit möchte ich Schluss machen. Ich möchte den Leuten helfen, E-Mail so einzusetzen, wie man es einsetzen sollte, um damit möglichst rasch und möglichst nachhaltig vor allem zum Kommunikationserfolg zu kommen. Super, das finden wir wirklich sehr bemerkenswert. Welche drei Tipps möchtest du den Zuseherinnen und Zusehern mit auf den Weg geben, wenn sie professionelles E-Mail-Marketing betreiben wollen? Erstens. Versende nie eine Mail an jemanden, der nicht vorher gesagt hat, er möchte diese E-Mail. Zweitens, mach, fasse dich kurz. Und drittens, versende die E-Mail nur, wenn du sie selber auch lesen würdest. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war schon aus Wifi Maku Update. Äh, abonnieren Sie uns auf allen Kanälen. Es gibt selbstverständlich Newsletter, es gibt äh, Facebook-Seite, es gibt Twitter-Kanal, es gibt Google Plus, also das ganze Programm. So halten Sie sich up to date im Bereich Online-Marketing und besuchen Sie uns natürlich und auch die Inhalte von Maya Einshagen auf wifimakko.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.